Ja, mein Name ist Christian Walter und nach meinem Studium der Wirtschaftsmathematik habe ich meine Leidenschaft des Trading zum Beruf gemacht. Mittlerweile mit meinem Team von TradeVola betreuen wir mehrere Trading-Kunden in verschiedensten Plattformen und heute möchte ich Ihnen etwas zum TradeStation-Support, TradeStation Global Support ähm, mitteilen. Das heißt, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung der Plattform, früher der TradeStation Securities Plattform, können wir fast alle technischen äh, Fragen hier beantworten. Wir begleiten leiten Sie natürlich auch komplett äh, durch die Kontoeröffnung für alle Fragen, die hierzu relevant sind und äh, sind auch ein Ansprechpartner für technische Fragen, natürlich um, äh, rings um die Plattform jederzeit für Sie erreichbar, haben umfangreiches äh, Schulungsmaterial sowie auch Videotutorials und bieten Ihnen natürlich auch individuelle Coachings und äh, Schulungen an und sind täglich per E-Mail und telefonisch erreichbar. Das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Spanisch und Arabisch.